На федералния канцлер на Австрия Карл Нехане. Поради натоварената програма на посещението. След изявленията е предвидена възможност. Und <lacht> aufgrund des sehr straflichen Programms haben Sie Gelegenheit nach dem Briefing die Fragen zu stellen? Danke. Willkommen zu Bülgarien. Gut geht's in Bulgarien? Ich möchte erst einmal bedanken der Kanzler Nehammer, für die Freundschaft von Bülgarien zu besuchen, und die sich auf die Begründung des Bülgarischen Granz. An erster Stelle möchte ich mich beim Bundeskanzler Nehammer dafür bedanken, dass meine Adler Einladung gefolgt ist und nach Bulgarien gekommen ist, um sich vor Ort an Ort und Stelle mit der Lage an der Grenze bekannt zu machen. Ich freue mich, dass die Delegation von ihm heute die Möglichkeit hat, zu mit der realen Situation auf der Grenzen und mit dem Weg wir sie ich freue mich sehr dass die von Ihnen geleitete Delegation heute die Gelegenheit hatte, sich persönlich von der realen Situation an der Grenze ein Bild zu machen. За и България, в die illegale Migration ist eine Herausforderung sowohl für Bulgarien als auch für vereintes Europa und Bulgarien als uh, Mitglied der Europäischen Union macht alle mögliche unternimmt alle möglichen, um, möglichen Maßnahmen um die Sicherheit der Außengrenze zu gewährleisten. Както можехте да събедите haben сме построили и село със наш национален бюджет ограда по цялата граница. Wie Sie sich heute persönlich überzeugen konnten, haben wir ausschließlich mit eigenen nationalen Mietmitteln eine Schutzanlage, einen Zaun entlang der gesamten Landesgrenze hier gebaut. Wie Sie sich auch davon überzeugen konnten, haben wir entlang dieser Grenze stationäre und mobile Bewachungseinheiten äh, stationiert. Das gesam die gesamte Information aus stationären und mobilen Einheiten wird vom integrierten Grenzüberwachungssystem äh, zusammengefasst und kommt hierher in diesem Zentrum. center se National und der Polizei, der und, und Diese Information wird hier koordiniert und wird von bulgarischen Grenzbeamten zusammen mit der Nationalgarde und Gendarmerie durchgeführt, die entsprechenden Schutzmaßnahmen an der Grenze. Und kann ich kann sagen, dass die der Migranten auch die Jahr erhöhte sich drastisch der Migrationsdruck an unserer Grenze und ich kann sagen, dass die Handlungen der Migranten auch sich drastisch erhöht haben. In den Jahr, nur in vier Monaten haben wir 4 Polizisten полицаи, Und 10 anderen sind haben. Innerhalb nur von vier Monaten haben vier Grenzbeamte hier, äh, ihr Leben hier in Dienst gelassen und weitere wurden äh, in Dienst verletzt. Für diese schwierige Situation, die Bulgarien betrifft breit und berücksichtigt. Um diese schwierige Lage zu bewältigen, hat Bulgarien rasche und entschiedene Maßnahmen unternommen. An erster Stelle waren das Gipfeltreffen, die auf höchster Ebene stattgefunden haben mit den Staatschefs von Türkei und Griechenland. Auch auf, auf, auf der Ebene der Parlamentspräsidenten fanden Gipfeltreffen statt. Ich kann meine Besprechung mit dem Präsidenten mit der Türkei, der Erdogan, und dem Pflegegentschaften, die Bulgarien-Türkei-Grenze die ihrer Seite viel strikt zu bewahren, ich kann in diesem Zusammenhang meinen persönlichen Eindruck von äh, meinen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zum Ausdruck bringen äh, und die Verpflichtung der türkischen Seite, sich noch stärker mit dem äh, Migrationsdruck zu befassen. Wir unterstützen die der die Infrastruktur, installieren neue technische Systeme. Wir haben die Grenzschutzanlage gestärkt. Wir haben die Stellen, die kaputt waren und in irgendeiner Form geschädigt wurden, renoviert und wir erweitern und stärken die existierende Anlage mit neuen Systemen, die aufgebaut werden. Wir führen Schulungsmaßnahmen durch für die Erhöhung der Kapazität und der Möglichkeiten unserer Grenzbeamten und für ihre Integrität und Kapazität. dopolnitelni na Wir haben zusätzliche Kräfte der bulgarischen Armee an die Grenze abgeordnet. Iza za borba und wir haben die Kontrolle im Inneren des Landes für die Bekämpfung der Migration verstärkt. No, ich möchte aber klar erklären, dass wir gegen eine mächtige, gut organisierte Kraft stehen, die Migranten durch die Grenze bringt mit Zentren und Zweigstellen in vielen EU-Staaten. EU Nicht wenige der Schleuser, die hier von uns erfasst werden, sind Staatsangehörige von EU-Staaten. Deswegen yea verstärken wir unsere Zusammenarbeit mit den Partnerbehörden äh, und Sicherheitsdiensten nicht nur unserer Nachbarstaaten, sondern auch von eu binnenstaaten резултат на това сътрудничество Мащабна специална операция на територията на der на in на Bulgarien, in der и in не просто а und wir nicht einfach, und als Ergebnis dieser verstärkten Zusammenarbeit haben wir letzte Woche eine groß angelegte Aktion zusammen mit Partnerbehörden in der Türkei und mit anderen Partnerbehörden durchgeführt, die dazu geführt hatte, dass nicht nur die Schlepperorganisationen hier unmittelbar betroffen wurden, sondern auch die Zentren, die diese Tätigkeit leiten. Und wir schätzen sehr hoch die Unterstützung Österreichs für die Bekämpfung der illegalen Migration. искам да благодаря на канцлера Нехамер за сътрудничество, което Deswegen möchte ich mich persönlich beim Bundeskanzler Niehammer für die sehr fruchtvolle Zusammenarbeit, die wir mit seiner Regierung haben. Für die Treffen, die auf Ebene Innenministerium durchgeführt wurde, auf Expertenebene, die sehr gute Ergebnisse bereits vorbracht haben. Danke. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, zunächst einmal ein großes Danke für die Gastfreundschaft. Und bevor ich fortfahre, möchte ich den Angehörigen der getöteten Polizisten meine offen, ganz klare Anteilnahme aussprechen. Der Grenzschutz, der hier geleistet wird an der bulgarisch-türkischen Grenze, ist auch der Grenzschutz in Wahrheit für Österreich. Österreich. Deshalb sind wir hier für alle Bemühungen. Die unternommen werden, um die Grenze sicherer zu machen, dankbar, aber Dankbarkeit alleine reicht nicht, es braucht aktive Unterstützung und Partnerschaft. За това сме изключително благодарни за които българската страна полага за да защитава тази граница, wir konnten uns heute einen Eindruck machen, indem wir mit den Hubschraubern den Grenzzaun entlang geflogen sind und gesehen haben, welche Herausforderungen es darstellt, diese Grenze zu schützen. Der Präsident hat eine Kostenrechnung aufgestellt und Österreich unterstützt die Position. Hier gegenüber der Kommission, dass zwei Milliarden Euro notwendig sind, um den Grenzzaun so tatsächlich auszubauen, dass er auch ein echter Schutz sein kann für die Europäische Union. Господин президентът изложи средствата, които са необходими, за да бъде усилена тази защита и Австрия, австрийската страна подкрепя усилията на България и желанието на България да усили да подкрепи тази граница, за това ние пред Европейската комисия ще защитим българската позиция, ще се застъпим за това тези 2 млрд. евро, които са необходими за засилване на границата да бъдат предоставяни. Da geht es um technische Ausrüstungsfragen, da geht es um Überwachungskameras, Drohnen, Hubschrauber, Fahrzeuge, wie wir heute gesehen haben, Infrastruktur an sich. Und Österreich steht hier ganz klar an der Seite Bulgariens, wenn es darum geht, hier diesen Weg gegenüber der Europäischen Kommission auch zu begleiten, zu unterstützen und in Wahrheit auch einzufordern предвира се тези средства ще бъдат използвани за закупуване на допълнителна полусъвършенствана техника за наблюдение и контрол на границата за хеликоптери, за високо проходими превозни средства за Technik, ние заставаме напълно на страната на България и България und Европейската комисия тези средства да бъдат Wir sind verbündete im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, die das Leid der Menschen ausnützt und Menschenschmuggler, die die geschmuggelten in große Gefahren bringen ние заедно работим в борбата организираната престъпност и хората, които се занимават с на хора през които се възползват от нещастието на тези Umso wichtiger ist es, dass es auch gesetzliche Änderungen braucht im europäischen Recht. И на wir brauchen die Möglichkeit für die Polizisten, für die Soldaten, rasch handeln zu können. Wir brauchen die neue Zurückweisungsrichtlinie. Wir brauchen rechtliche Grundlagen so, dass das Asylsystem, das soziale System in der Europäischen Union nicht weiter ausgenutzt werden kann. Und man muss immer dazu sagen, ausgenutzt wird, indem die organisierte Kriminalität es als Verkaufsmodell verwendet, um Menschen in ihre Hände zu bekommen. На нас е необходим необходими са съответните законови рамки, законовата база, която даде възможност на полицейските служители и служителите от армията, които защитават границата, да могат да действат бързо и ефективно, да могат да връщат, да имаме една обща политика за връщане, за отблъскване на миграцията от границите, за да можем наистина да имаме една ефективна борба на миграцията и в самия der EU, weil wir nicht wollen, dass die Leute, die so eine Art und Weise beschäftigen, wie auch von unseren sozialen Systemen und wie schon gesagt, von den Menschen, die in der EU sind. Mein Besuch heute, und nochmals ein danke, dass er möglich geworden ist, hat das Ziel, auch die Kommission darüber in Kenntnis zu setzen, wie schwierig hier eben der Schutz der europäischen Grenze ist, welcher Einsatz ist, braucht von den Polizistinnen, Polizisten, Soldatinnen und Soldaten hier und dass es deshalb umso mehr Unterstützung braucht für, diese, für diesen besonderen Abschnitt der europäischen Außengrenzen. Това е моето посещение тук и да предадам на Европейската комисия от какво се нуждае от какви средства и от каква подкрепа се нуждае България в тази изключително трудна дейност, а именно защита на тази този много особен участък от външната граница на Европейския съюз. Так. за Kronen Zeitung. Eine Frage für die Grundzeitung. Bitte, Herr ähm, Präsident, Herr Bundeskanzler, haben Sie, Sie haben darüber gesprochen, dass Sie den Grenzschutz verstärken wollen. Haben Sie auch darüber gesprochen, wann Österreich sein Veto gegen den Schengen-Beitritt aufgeben wird? Beziehungsweise, was braucht es dazu? Was muss passieren? Wir müssen uns mit dem Faktum konfrontieren, dass das Schengen-System in einer großen Krise steckt. Wir müssen uns über den Fakten, dass die Schengen-Systeme in dem Moment sich in einer großen Krise befinden. Normalerweise bedeutet Schengen, Schengen, dass es eine funktionierende Außengrenze gibt und Grenzkontrollen nach innen nicht mehr notwendig sind. Schengen-Systeme, Schengen, wenn sie funktioniert, sind, dass es in diesem Raum nicht mehr umgekehrt haben, die Realität ist eine andere. die no, no, Die Bundesrepublik Deutschland kontrolliert seit 2015 die Grenze zu Österreich. Tschechien 2015 die Grenze zu kontrolliert zum ersten Mal in seiner Geschichte die Grenze zu Slowakei. Si die äh, Slowakei. Österreich kontrolliert mit Polizisten und Soldaten, obwohl wir ein Binnenland sind. Die Grenze zur Slowakei, Ungarn und Slowenien. Das zeigt das große Problem auf, das wir gemeinsam nur lösen können facto Das heißt, es braucht zuerst die Investitionen jetzt in diesen Grenzschutz. Es braucht eine Reduktion der Aufgriffe in den EU-Binnenländern, vor allem derer, die nicht registriert sind което означава че първото което трябва да направим е да укрепим защитата на границата след което трябва да имаме реален резултат да намалеят установените мигранти вътре вътрешността на пространство особено тези които за първи braucht effiziente Maßnahmen von Seiten der Kommission ähm, in den Migrationsdruck an den Außengrenzen zu reduzieren durch schnellere Verfahren und doch mehr rückübernahme Es muss den Grenzländern, also sprich so diejenigen, die eine EU-außengrenze haben, auch klar signalisiert werden, dass sie mit den irregulären Migranten nicht alleine gelassen werden. Dass sie mit den Durchführungen der Asylverfahren nicht alleine gelassen werden. Und deshalb braucht es eben auch hier die Änderungen auf der europäischen Ebene in der Rechtsfrage. А и това ein правен въпрос, който Ich verstehe und ich respektiere gänzlich die Position des Bundeskanzlers Nehammer ne in Bezug zur Veto für die Schengen-Mitgliedschaft für Bulgarien und Rumänien. Als Regierungschef ist seine prioritäre Aufgabe die Sicherheit und Wohl seiner Bürger. Aber wir haben auch eine Debatte über Folgendes geführt. Das, dass Schengen nicht funktioniert in der Zentralen Europäischen Union, dass zwischen den Staaten in dieser Region eine neue Grenzen kontrollen ist, dass Bulgarien und Rumänien nicht außerhalb Schengen arbeiten. Die Tatsache, dass es in den Binnenländern des Schengener Raums momentan in Mitteleuropa Probleme gibt, was den Schengener Raum betrifft, und wieder Grenzkontrollen an den Binnenländern eingeführt wurden, bedeutet nicht, dass Bulgarien und Rumänien als EU-Außengrenze in dem Fall auch dieselben Probleme haben. Wir haben die Möglichkeit, wir zeigen, dass wir die Grenzen der Grenzen der und das besser, wir haben die entsprechenden Kapazitäten aufgebaut und wir beweisen täglich, dass wir dazu fähig sind, die EU-Außengrenze sogar besser zu sichern und zu schützen als einige Schengen-Staaten. Schengen ist eine der wichtigsten Werte die Freiheit der Schengen ist ein Symbol für eine der de höchsten Werte dieser Union, nämlich die Freizügigkeit. Und außer Sicherheit gibt es auch wirtschaftliche und andere Dimensionen. Ich als Minister finde es nicht fair, nicht der Rumänien in Schengen sind, weil wir dadurch unsere Wirtschaften verlieren. Und in dem Fall denke ich, dass es nicht gerecht ist, dass Bulgarien und Rumänien aus diesem Raum ausgeschlossen werden, weil darunter leiden auch unsere Wirtschaften. Gubi i Austria, weil Austria ist investitor Nummer 1 Österreich ist auch letztendlich ein Verlierer, weil Österreich ist Investor Nummer 1 in Bulgarien. Und wir ценieren das kaltes und das kaltes Kalteskontrollen zwischen unseren und wir schätzen sehr hoch diese starke wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Wir wollen auch die Zeit unserer Bürger äh, schätzen, die sehr wertvoll ist und die verlieren diese Zeit an den Grenzkontrollen. <lacht> Daher glaube ich, dass wir eine rationale Lösung finden werden in der nahen Zukunft. Но споделяме общо убеждение, на европейски граници е ангажимент за всички държави членки. Aber mit dem Bundeskanzler Nehammer haben wir eine gemeinsame Überzeugung, nämlich, dass der Schutz der Außengrenze eine gemeinsame Aufgabe aller EU-Staaten ist. Und die Staaten, die an erster Linie sind, besonders Bulgarien, brauchen in der Hinsicht Unterstützung. ich möchte, dass und ich möchte mich an der Stelle beim Herrn Bundeskanzler dafür bedanken, dass er diese Position firm vertritt, sowohl bei der Kommission als auch im EU-Rat. Wurde es weitere Fragen? Bulgarisches Nationales Fernsehen? Очаквате ли решения на извънредния Rates на europäischen лидери в тази посока на 9 und 10 февруари? И можем ли след това Frage an beiden, was hat mehr Gewicht bei der Entscheidung, bei der eventuellen Wegfall des Vetos? Sind das die Bemühungen Bulgariens oder EU-Gesetzesänderungen? Und können wir mit einer Entscheidung, mit irgendeiner Bewegung in diese Richtung beim EU-Sonderrat am 9. bis 10. Februar rechnen? Also zum einen... Haben wir ein komplexes Problem vor uns? Es gibt zwei EU-Staaten, die Bedenken angemeldet haben gegen die Schengen-Raumerweiterung. zwei die die Niederlande und Österreich. Für Österreich ist die Herausforderung im Speziellen, dass wir über 100.000 Asylanträge 2022 hatten. Und über 75.000 derer, die Asylanträge gestellt haben, waren nicht in einem anderen EU-land registriert, obwohl sie die Grenze überschritten haben. Über uh, 75 diesen от тези за първи път се регистрираха при за в Австрия, те не са били регистрирани в Unsere österreichische Polizei hat zwei Routen identifiziert. Австрийската полиция идентифицира два Eine Route über Serbien, Ungarn nach Österreich. Eine von Serbien, Rumänien, um den Grenzzaun zwischen Serbien und Ungarn zu umgehen. Und eine über Bulgarien. Das ist deshalb wichtig zu so sagen, weil hier beginnt das, wovon wir gerade jetzt gesprochen haben. Wir müssen zusammenhelfen. Hier ist. Ein österreichischer Bundeskanzler, der klar zu seinem Wort steht, wir wollen Bulgarien dabei unterstützen, die Grenze noch effizienter zu schützen, dass es noch mehr Kontrollen geben kann. Das kann Bulgarien so nicht alleine schaffen. Die Grenze ist komplex, sie ist schwierig zu schützen. Es gibt Abschnitte, die brauchen noch mehr technische Ausstattung, auch hier in der Überwachung. Da braucht es Österreich, da braucht es aber eben auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, darüber stehend die Kommission, die genau diesen Weg jetzt gehen wird. Като тук, както вече казах, ни трябват общи усилия, за да може България да се справи с защита на границата, и аз като канцлер на Австрия стоя и защитавам думата си, която съм казал ние заедно с общи усилия. Der österreichische Innenminister hat fünf konkrete Vorschläge der Kommission übermittelt, wie das Thema Schengen neu auch diskutiert werden kann. Der Minister der in Austria hat fünf konkrete предложения der kommission die technischen Mittel und Entscheidungen um die Es liegt an der Kommission zu so handeln, dementsprechende Maßnahmen zu so setzen, denn die Hüterin der Europäischen Verträge sind nicht die einzelnen Nationalstaaten, sondern die Europäische Kommission и сега е ред на Европейската комисия да предприеме мерки защото тя е върховният управляващ който взема Diese Woche werde ich noch mit dem holländischen Premierminister zusammen treffen седмица ще се der Migrationsgipfel im Februar, der hat nicht das Schengen-Thema auf der Agenda, sondern der hat das große Problem Migration auf der Agenda. Wir müssen weit über die Grenzen hinweg denken, damit der Druck von den Außengrenzen zurückgeht, damit tatsächlich Maßnahmen gesetzt werden, damit das Problem eben nicht an einzelnen Ländern hängen bleibt, wie Bulgarien oder anderen Außengrenzländern oder Sekundärmigration dann in Staaten stattfindet wie in Österreich und hier große Probleme darstellt. Що се отнася до срещата на върха през февруари. Основната тема на тази среща е миграцията. И тук нашите усилия трябва да бъдат насочени към това да имаме един интегриран подход едно решение, което да бъде на европейско ниво, за да се справи с този проблем и да не бъдат оставени страни като България сами да се справят с него до известна степен и да можем да ограничим вторичната миграция и да засилим контролира на външните граници де имаме един общ отговор. Само в допълнение на вашия въпрос, докато представлявам България на Съвета на Европейския съюз, чакаме да дойде листа на министър-председател на народното правителство и да се поеме щафетата, но докато представлявам България, ще продължа на всеки съвет да поставям въпрос за охраната на границите и за Шенген. Nur wollte ich hinzufügen, solange ich noch Bulgarien im EU-Rat repräsentiere, ich hoffe, dass Bulgarien demnächst eine Regierung haben wird und nicht eine Interimsregierung, eine gewählte Regierung und ich nicht mehr in diese Funktion das Land vertreten werde, aber solange ich das Land noch vertrete im EU-Rat, werde ich das Thema Schutz der EU-Außengrenze und das Thema Schengen noch weiterhin vertreten. Und wie der Bundeskanzler Nehammer bereits betont hat, werde ich auch weiterhin darauf bestehen, dass dies eine gemeinsame Aufgabe, europäische Aufgabe ist, Schutz der Außengrenze. Ich möchte noch einmal Ihnen Herr Nehammer, für Ihre persönliche Engagement und Unterstützung. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen, Herr Bundeskanzler Nehammer, für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung bedanken und ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine Lösung dieser Frage finden werden. Ich möchte mich ebenfalls bei den österreichischen Medien für das, Interesse, für das große Interesse bedanken in und äh, durch die möchte ich mich an die Bürger Österreichs äh, wenden. Wir versprechen nicht null Migration, aber wir, wir tun unser Bestes. Vielen Dank.